Durch die vielen Recherchemöglichkeiten, die Ihnen Citavi eröffnet, werden Sie schnell zu einem großen Bestand in Ihrem Projekt kommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie finden Sie in großen Projekten sich schnell zurecht? Wenn Sie sich an einen Autor, eine Autorin oder einen Titelstichwort erinnern können, dann ist es am einfachsten, wenn Sie in das Feld Gehe zu, zum Beispiel den Namen eingeben. Also hier käme ich zum Beispiel wieder zu dem Titel von Rifkin. Wenn Sie zu einem bestimmten Stichwort Literatur finden wollen, egal ob das jetzt in den Titelangaben oder in den Zitaten oder sonst irgendwo vorkommt, dann nutzen Sie die Suchefunktion in Citavi. Sie klicken auf Suchen und geben einfach das ein, was Sie als Stichwort gerne hätten. Klicken auf Suchen und dann zeigt in Citavi an die Literatur, in denen das Stichwort zum Beispiel in den Kategorien oder in den Schlagwörtern vorkommt. Sie können die gefundenen Titel dann als Auswahl übernehmen. und Dann haben Sie wieder eine Teilmenge, die Sie durchblättern können, auf der Suche nach der entsprechenden Literatur. Wenn Sie wieder alle sehen wollen, klicken Sie wieder auf Auswahl aufheben. Noch eleganter noch schneller funktionieren die Filter in Zitat. Wie Sie sehen, da gibt es ein Filtersymbol. Wenn ich da draufklicke, dann kann ich zum Beispiel nach einem Schlagwort filtern. Solarenergie zum Beispiel. Und könnte jetzt die 21 Titel, die Citavi dazu gefunden hat, noch einmal weiterfiltern. Also nochmal auf das Symbol und zum Beispiel sagen: Zeig mir die Literatur in meinem Projekt an, zu dem Stichwort aus diesem und dem vorherigen Jahr. Und jetzt bekomme ich immer noch 21, habe nur aktuelle Literatur da drin. Wir können das weiterfiltern. Wir können ein weiteres Schlagwort hinzunehmen. Zum Beispiel Nanomaterialien und jetzt haben wir bloß noch einen Titel, der für uns interessant ist. Auch hier wieder Ausfall aufheben, um wieder alle Titel zu sehen. Um zu schauen, was Sie in den letzten 1, 2, 3 Tagen in Citavi geändert haben, sehen Sie hier rechts unten eine Schaltfläche Letzte Änderungen. Darauf können Sie klicken und können jetzt zum Beispiel auswählen, was haben Sie in den letzten 5 Stunden geändert. Dann sagt Citavius, es waren zwölf Titel und die können Sie dann wieder als Auswahl übernehmen. Das wären jetzt die letzten Änderungen, die Sie vielleicht heute gemacht haben. Eine weitere Möglichkeit für Sie ist das Einblenden der Schlagwörter oder der Kategorien als Spalte. Sie sehen links oben gibt es neben den Filtern auch noch die Möglichkeit eine weitere Spalte einzublenden. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehen Sie alle meine Schlagwörter im Projekt. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, was habe ich alles zur Energietechnik? Ich klicke da drauf und komme dann zu diesen Schlagwörtern. Das ist übrigens auch eine sehr elegante Möglichkeit, Literatur zu verschlagworten. Sie sehen, ich habe oben 83 Titel in meinem Projekt, die noch überhaupt kein Schlagwort haben. Wenn ich da drauf klicke, dann wären das die hier. Und ich könnte jetzt zum Beispiel die Solarenergie von Bartok auch entsprechend mit dem Schlagwort verknüpfen, einfach draufziehen. Schließlich die interessante Möglichkeit ergibt, wie Sie Ihre Literatur sortieren oder auch gruppieren können, und zwar hier in der Tabellenansicht. Wenn Sie auf Tabelle klicken, dann sehen Sie hier nochmal Ihr gesamtes Projekt in einer tabellarischen Darstellung. Sie können übrigens auf diese Weise auch Ihre Literatur exportieren, Datei, nach Excel zum Beispiel exportieren, das wäre auch eine Möglichkeit. Und jetzt können Sie zum Beispiel nach Ja sortieren, einfach indem Sie oben auf den Spaltentitel klicken. Oder Sie könnten jetzt auch sagen, dass Sie die Literatur nach bestimmten Kriterien gruppieren möchten. Dazu klicken Sie auf das Gruppieren-Symbol und sagen, ich möchte zum Beispiel zuerst nach Ja gruppieren und vielleicht danach nach Schlagwörtern. Das wird dann noch untereinander gruppiert. Okay. Und jetzt sehen Sie hier, dass ich 2015 38 Titel habe. Davon sind, naja, etliche noch ohne Schlagwörter. Die könnte ich mir jetzt auch noch mal anschauen und vielleicht nachträglich verschlagworten. Die Gruppierung wieder aufheben. Einfach rausziehen und dann haben Sie wieder die gesamte Tabelle.